Und damit hallo. Nee, Moment. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge transporting äh, In der letzten Folge haben wir ja mit einem Tutorial angefangen und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. An der Stelle, wo wir angefangen haben. Kapitel 2. Tag für Tag. Äh, das haben wir doch letztes Mal auch schon. Okay. Äh, ja, wir hatten doch hier letztes Mal ein Konzert in Frankfurt, oder? Nee. Sieht nicht so aus. Was? Von Pf Okay, also von Frankfurt nach dortmund wollen 22 leute von frankfurt nach hamburg wollen 167 leute aber oh, von frankfurt nach hannover Pff, nee, da will keiner <lacht> wer will schon nach hannover äh, gut gut gut gut äh, da ist ein bus Ey. Äh. meine konkurrenz fängt schon in der schweiz an äh. Denken wir dann gleich mal los. Ja, ja, ja, hier. Ding von Stuttgart nach... Äh ja, hey. Stuttgart nach Nürnberg. Das sieht nach einer komischen Verbindung aus, aber okay, gut. So, dann brauchen wir ein Depot. Das Depot wäre gut, gut gebaut in Frankfurt eigentlich. <lacht> äh, ja, okay. Bus, Bus, Bus. Was nehmen wir denn? 20. Was haben wir denn? Wir haben 80.000. Das ist vielleicht ein bisschen teuer, dann den großen Bus zu nehmen. Äh, ich denke mal, wir gehen dann halt mit einem kleinen Bilo-Bus. Äh, das Ticketpreis. Ja. Ding anklicken. Hier kann man die Preise anpassen. Äh, und die Zeit schneller drehen. Ja, okay. Ich denke mal dann die Frage ist dann, wie viele Leute wo gibt es da eine Übersicht, wo man das sehen kann? Das wäre jetzt eher so die interessante Frage. Jetzt wollen 21, 22 Leute so mit dem Bus von Nürnberg nach Stuttgart. Wenn ich jetzt den Preis aber zum Beispiel für hier auf 60 Euro stelle. Dann sollen 25 nach Nürnberg. Ne, von Nürnberg. Von? Nach? Moment oh mal. Okay. <lacht> Keiner will für 60 Euro von Frankfurt nach Nürnberg, ja? Das kann ich auch gut verstehen. Vielleicht können wir es auf 52 lassen. Ticketpreis. Bla bla bla bla okay. Ja. So vielleicht werden die Leute ja jetzt wieder zufrieden. Okay, jetzt steigen sie wieder ein. Äh, 12. Warum? Ich verstehe das echt nicht. 25. Nummer of Economy Passenger looking for a way to travel between Nürnberg. In your selected city. Okay, okay. Das sind wirklich die Passagiere von... Von Nürnberg. 25 wollen von, Frank äh, von Stuttgart nach Nürnberg. Okay. Okay, okay, okay, okay. Aber... Der Bus kommt an. Und es steigen... 12 ein. Also wenn 25... Das da der Preis war einfach zu hoch. Dann lass mal das auf. Ah, sie sind null zufrieden mit dem Preis. Mal gucken jetzt vielleicht. Jetzt sind sie zufrieden mit dem Preis. Okay. Dann machen wir jetzt noch eine Ruf. Frankfurt. Ja, Frankfurt, das passt auch. Machen mal ein Stück Frankfurt. Da ist man dann gleichen kleinen busruf Bus drauf. Da sind die Leute auch... Oh, die sind über, das über die Geschwindigkeit des Busses unzufrieden. Da kannst du aber auch nicht viel machen, oder? Increased Capacity, Hydrability, higher Speed, better Engine. Upgrade 10.000. Man kann sich da Upgrades... Äh, Schalten? Okay. Sieht wohl so aus, als wenn man seine Busse auch noch upgraden kann. Äh. Ah! Da start's, ja! auf den Bus klicken, auf den Ordner... Na, hier unten klicken. Okay, Information. Sieht für mich aus wie ein Ordner. Äh, uh, Upgrade und dann da drauf klicken und dann sieht man welches Upgrade der hat. Okay. Das heißt, wenn wir es hier gucken, der Bus, ne? ne? So, aber, wie kriege ich denn jetzt die bessere Engine hier drauf? Gute Frage, nächste Frage, würde ich sagen. Die Leute wollen schneller reisen, aber ich kann da nicht upgraden. Es kostet 10.000 Euro. 10.000 Euro habe ich, aber lässt es mich nicht tun. Also, keine Ahnung. So, wir haben jetzt Frankfurt, Stuttgart. Frankfurt, Nürnberg. wählt tatsächlich niemand. Äh, Frankfurt, Dortmund. Gucken wir mal, was man das noch machen kann. Von Frankfurt nach Dortmund. Ein Bus drauf. Und ja. Mal gucken. Da fahren nur acht Leute mit. Sind die sind noch unzufriedener über. Sie sind noch unzufriedener über die Geschwindigkeit des Busses. Hm. Der andere fährt 100. 100 ist jetzt nicht weltbewegend. Wobei die. die, die, die regen sich ja auch über einen Ticketpreis von 1,50 Euro auf. Und auch 50 ist okay. Also wird wahrscheinlich ein kmh einen Weltenunterschied machen. Naja, gut, okay. Also die Busse sind wohl wirklich nur für kurze Distanzen. Äh, Dortmund. Hannover. Hannover Hamburg. Da sehe ich uns doch. Da sehe ich doch eine Route. Da wollen viele Leute. Da sind wir noch so ein Bus drauf. Und die Leute sind unzufrieden. Es fuck. <lacht> Niemand fährt mit dem Bus, ich glaub's ja nicht. Kumpf. Ey, Leute. Ernsthaft? Die wollen jetzt Komfort. Der Bus macht miese, der Bus macht miese, der Bus macht miese, der Bus macht miese, der Bus macht miese. Der Bus macht miese. Ähm ja, der Ticketpreis ist ja nicht, bla bla bla, das ist jetzt nicht das, was die Leute hier unzufrieden macht. Die wollen mehr Komfort. Ähm Wie kriegen wir mehr Komfort in, auf den Bus? Ich weiß es halt nicht. Hm. Zufriedenheit der Busse Upgrades. Increased comfort, better seats. Ja, aber kann ich halt nicht anklicken. Gut. Ähm, kann ich den Bus wieder verkaufen oder so? Ja, Bus, du... Ich weiß es. So, kann, so. Äh, Stuttgart-Nürnberg lief doch gut. Oh, ja. Äh. Stimmt. Bus. Na. Bus. Bus. Stuttgart-Nürnberg. Immediately. So. Da wollen ja noch genug Rote, oder? 23. Ah, ja, das passt. München. Nürnberg-München. Versuchen wir das noch. Äh, zack, zack. Okay, Bus, du fährst nicht Nürnberg-Stuttgart, sondern Nürnberg, äh, München. Hallo? So, okay. Okay, okay, okay. Das passt. Wir machen 200 Euro plus, halt. Fahren neun Leute mit. Leute, ihr müsst doch mehr Bus fahren. blablabla bla bla next stop. Time und 001. Okay. Und die Leute sind immer noch unzufrieden. Wegen dem Komfort. Ach Leute. Ihr macht mich... Äh, ja, kannst direkt fahren, weil es will eh niemand. Damit fahren kann ich hier irgendwelche Details zu sehen. Das die GP Incorporated, Incorporated, so. Nee, Quatsch, das sind die GP-Transporte, GP-Transporte, so. Da sehe ich uns doch. Äh, zumindest Stuttgart-Nürnberg scheint zu funktionieren, also die Busse sind voll. Müssen wir halt <lacht> voll auf die Linie bauen. Weil die Leute sind zufrieden. Die anderen geben sich mit dem kleinen Bus nicht zufrieden. Ähm Wenn wir jetzt nochmal 1000 Euro dazu kriegen, so wie jetzt, ähm werde ich es nochmal versuchen. Einen größeren Bus, Bus hier. Da sind die Leute doch gleich dabei. Das passt Wir sind im Minus? Warum das? Was ist denn jetzt passiert? Oh, habe ich 10.000 Euro verloren? Hm? Huh? Bus? Habe ich, hab ich aus Versehen noch einen anderen Bus gekauft? Uh. Ich habe 5 Busse. Ja, 5. Äh. Uh, better Engine. Okay. Fünf! Plus 25! Plus 25. Ui, der ist ja echt schnell dann. Und da düster dahin. Äh, wir sind die Leute. Die Leute sind ziemlich zufrieden. Versuchen also, wir es mit 51 Euro. Und die Leute hassen das. Oh Mann, ey. Wirklich von 51 Dollar auf 50 ist Feld. Felduntergang. Dann fährt. Keine Sau mehr mit. Na gut, na gut, na gut. Sollen halt. So, jetzt wäre so meine... Ah, hier, da, Profit. Da kann ich sehen, was die Linien an Profit machen. Die machen natürlich kein Profit. So, hier, Stuttgart-Nürnberg ist echt... Das ist meine geldsau bisher. Das scheint ja bisher zu funktionieren. Und die Busse sind auch immer rappelvoll. Oder so. Ja, 16 vor 16. Die sind voll. Äh, Stuttgart. Nürnberg. Da kann ich aber auch immer noch nichts upgraden. Die, die Nee. Also, I guess. Brauche ich nicht zu löschen. Wie viele Leute wollen da hin? 3, 4. Okay, das, hat, das das scheint sogar ziemlich genau zu passen. Dass, die, dass der Bus ankommt. Dann genau 16 Leute warten. Ja, das passt perfekt mit zwei Bussen. Dann lassen wir das so. Äh, können wir was mit Leipzig machen? Versuchen wir mal Berlin-Leipzig. Oder so. Nein, okay. Berlin, Leipzig. Ihr kriegt noch einen anderen Bus. Einen weiteren Bus. Nee, Quatsch. Hier, Shop. Ah, so. Die Leute sind unzufrieden, weil. Weil wahrscheinlich das Komfort und die Geschwindigkeit nicht hoch genug sind. Oh, meine Leute. Ihr. Das braucht wir natürlich Da könnte was dran sein. Ich versuch's mal mit einem Depot. Depot, Depot. Äh, wo waren das nochmal? Boah, teuer, hilf mir! Statt anklicken. statt okay. Eins, zwei, drei und dann drei. Geld ausgeben. Ah, okay. Also, Stadt anklicken. Depot bauen. Geld ausgeben. 25.000. Oh! Lol. Okay. Äh, ich habe vermutlich, wie es aussieht, schon zu weit fürs Spiel geschafft. Es war gar nicht so beabsichtigt, dass ich da mehr hab. Okay. Okay. Okay. Aber guck mal, ich hab 1700 Leute transportiert. Okay. Wenn die Autopost. Pff, Autopost. Äh. Hui. Ja, das Inkommen hat so gegen Ende abgenommen. Ja, okay. Da, meine Ausgaben. Hui. Okay. Kapitel 3. Etwas mehr. Managed to expand into France, but our profits reached a peak soon after. Warum, but? Das ist doch, das ist doch was Gutes. Okay. Äh, Schön. Oh je, es gibt noch mehr Busse. Äh... <lacht> Wirklich? <lacht> okay, also. Leute, merkt euch? Erste Klasse Passagiere erkennt man am Hut. Am Zylinder, klar. Ergibt gibt Sinn. Nö, ne, Das. äh, ah, ah, egal. Das ist ein größeres Medium grade small capacity bus used to transport first class. Medium grade, large capacity, medium grade. Okay. Also, der. Ja. Ah, wahrscheinlich Fernverkehrbus. Und high, oh, das ist der futuristische Bus. High grade. Und sports fans are gathering all around the world to enjoy their favorite sports. And support their teams. Be prepared for a competitive spike in travel demands. Okay, jetzt müssen wir sportsfreunde. Aha. Aha. Okay, wir haben uns also jetzt von... von Frankreich wegbewegt... Äh, von Deutschland... von Deutschland wegbewegt und sind jetzt nach Frankreich gewandert. Mm, ja. Ich würde sagen, das klappt, das. dann lassen wir es einfach mal dabei. Das war's für die nächste Folge. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Mir macht das Spiel wirklich Spaß. Also. Ich habe ja da schon angefangen zu viel für Spiel. Oh Mann ey.